Dieses Lernvideo beschäftigt sich mit der Zinsrechnung und zwar insbesondere mit den Zinsen innerhalb eines Jahres. Dazu folgendes Beispiel. Selenae, 18 Jahre alt, hält endlich ihren eigenen Führerschein in den Händen. Alles, was ihr noch fehlt, ist ein passendes Auto. Und um in München nicht aufzufallen, hat sie sich für einen ganz schlichten Mercedes AMG entschieden. Der kostet auch nur ein Schnäppchenpreis von um 60.000 Euro. Das nötige Kleingeld leitet sich Selena von einer Bank. Die Bank macht ihr folgendes Angebot. Sie erhält die Kreditsumme in Höhe von 60.000 Euro zu einem Zinssatz von 2,2%. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie viel Euro Zinsen Selena im ersten Jahr bezahlen muss. Allgemein berechnen sich die Zinsen nach folgender Formel. Z steht dabei für die Zinsen, K ist das Kapital in Euro, also zum Beispiel der Betrag, den wir uns von der Bank leihen, P ist der Zinssatz in Prozent, das P.A bedeutet per anno, also auf Deutsch pro Jahr. P ist also der Zinssatz in Prozent pro Jahr. Und T ist die Laufzeit in Tagen. Man muss unbedingt wissen, dass in der Finanzmathematik oftmals nur mit 30 Tagen pro Monat berechnet wird. Also unabhängig davon, ob es Februar, März oder April ist, ein Monat hat 30 Tage. Ein Jahr somit logischerweise 360 Tage. Diese 360 findet man auch in der Formel. Für unser Beispiel bedeutet das folgendes. Das Kapital sind 60.000 Euro. Die Zinsen 2,2% und die Laufzeit sind 360 Tage, da wir wissen möchten, wie viel Euro Zinsen sie für das erste Jahr, also für ein ganzes Jahr bezahlt. Wenn ich diese ganzen Bestandteile in die Formel einsetze und in den Taschenrechner eingebe, erhalte ich 1320 Euro. Okay, jetzt folgt eine kurze Übungsaufgabe, die ihr selber berechnen könnt. Selena möchte wissen, wie viel Euro Zinsen sie bezahlen muss, wenn sie sich denselben Betrag für neun Monate von der Bank leiht. Drückt jetzt auf Pause und versucht die Aufgabe selbst zu berechnen. Okay, ich gehe folgendermaßen vor. Ich schreibe mir die Zinsformel auf und überlege mir, wie groß sind denn die einzelnen Bestandteile. Das Kapital sind 60.000 Euro, der Zinssatz sind immer noch 2,2%. Die Tage muss ich zunächst berechnen. Ein Monat hat 30 Tage, also haben 9 Monate 270 Tage. Ich setze anschließend alles in die Zinsformel ein und erhalte 990 Euro. Okay, oftmals ist es so, dass die Zinstage zunächst aus einem Datum berechnet oder bestimmt werden müssen. Dazu folgendes Beispiel. Selenai, Selenai leiht sich von der Bank 20.000 Euro und zwar vom 12. März bis zum 5. Oktober Der Zinssatz hat sich verändert auf 0,8% und ich fange folgendermaßen an Ich schreibe mir mal zunächst auf, was ich schon weiß Zinsformel, das Kapital den Zinssatz Was noch ein bisschen unklar ist sind die Tage, die Anzahl der Tage Dazu male ich mir mal zunächst einen Zeitstrahl vom 12. März also vom 12.03. bis zum 5.10. schaut der Zeitstrahl folgendermaßen aus. Ich muss wissen, wie viele Tage liegen denn jetzt dazwischen. Berechnen kann ich das mit einer Formel. Und zwar bilde ich zuerst die Differenz der Monate, multipliziere diese mit 30, weil ein Monat 30 Tage hat, und addiere anschließend noch die Differenz der Tage. Ich muss darauf achten, dass ich immer von dem Monat, der weiter rechts im Zeitstrahl ste steht, den Monat, der bei der links steht, abziehen. Also, ich rechne Oktober minus März mal 30 plus 5 minus 12. Das ergibt dann 203 Tage. So, und jetzt ist es relativ simpel, die Zinsen zu berechnen. Ich setze das einfach wieder in die Zinsformel ein und erhalte 90,22 Euro. Auch hier gibt es eine Übungsaufgabe. Und zwar folgendermaßen, berechne die Zinsen, wenn du dir vom 5. Juni bis zum 2. November von der Bank 12.000 Euro leist. Achtung, der Zinssatz hat sich verändert. Drücke auf Pause und versuche die Aufgabe zu lösen. Ich schreibe ihn wieder auf, die Zinsformel, das Kapital und den Zinssatz, male meinen Zeitstrahl vom 5. Juni bis zum 2. November und berechne die Zinstage. Zuerst die Differenz der Monate, dann die Differenz der Tage. Also 11 minus 6 mal 30 plus 2 minus 5. Anschließend setze ich alles in meine Zinsformel ein und erhalte 58,80 Euro. Falls es noch Fragen gibt, schreibt diese doch bitte in die Kommentare und wir versuchen die gemeinsam zu beantworten.